Ich bin Lukas Wiesner, ich bin 17 Jahre alt und mache hier bei Culture Events Emden meine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Also auf den Beruf bin ich quasi gekommen. Ich habe damals auf YouTube ganz viele Videos gesehen von Festivals und dann hatte ich mich gefragt, hm, wie ist das eigentlich, wer baut das eigentlich auf, wo kann man das wohl machen? Ich habe dann die Nordseehalle gefunden. Während des Praktikums wurde mir dann eigentlich auch klar, der Beruf ist echt geil, das macht mir viel Spaß. An meiner Ausbildung gefällt mir besonders gut die Vielfältigkeit des Berufes, vor allem hier in der Nordseehalle, da wir ja wirklich für jede Veranstaltung von null alles aufbauen, Bühne, Licht, Ton. Zu unserem Aufgabengebiet zählt dann natürlich auch noch das Festspielhaus am Ball. Ich finde auch, man sollte sich für Musik interessieren, ist der klassische Bereich oder eher in die neuere Musikrichtung. Auch Theater ist natürlich gut, man lernt viel kennen, auch über ganze Licht- und Tontechnik. Und gerade bei Lichttechnik hat man dann auch die künstlerische Freiheit. So sieht es gut aus, dass man so auch einbringen kann. Und jetzt bin ich hier und mache meine Ausbildung.